Hier haben wir jetzt das Schild halt vorfahrt Gewehren. Ja, das Schild halt vorfahrt Gebären hat, wenn ich richtig zählen kann, acht Ecken und ist meistens immer rot, in der Mitte vier Buchstaben, äh, s t -O -P. und jetzt schreit einer hinten aus dem Gemisch, Junge, das ist ein Stoppschild, ja, ich weiß, ihr sagt immer Stoppschild, wir müssen halt vorfahrt gewähren sagen, ja, also an dem Ding stehen bleiben. Kann man nicht viel drüber reden und spekulieren. Egal was passiert, du musst stehen bleiben. Jetzt, also nicht an dem Schild, ja, sondern an der Haltlinie. Die kann man gut sehen, die Haltlinie. Ja. Wenn da keine Haltlinie mehr ist, weil so viel geschneit hat oder weil so viele Blätter vom Himmel gefallen sind oder was weiß ich, dann fährt man vor bis zur Sichtlinie. Komm, wir gehen mal zur Sichtlinie. Die Sichtlinie ist nämlich da, wo man was sichten kann, ja, wo man was sehen kann. Also nicht hier, wenn man jetzt hier mal sich denkt, das wäre eine Sicht hier, dann richtig das Gebüsch, das kannst vergessen. Also, so weit nach vorne gehen, bis zu dem Punkt, wo ich, wo ich was sehen kann. So, jetzt kann man mal nach rechts gucken und auf die Straße runter und wenn man dann sieht, okay, kommt keiner und man ist stehen geblieben, am besten drei Sekunden lang, dann kann man fahren. Wichtig ist stehen bleiben. Kennt ihr das, wenn man gedacht hat, man hätte gesagt, ich bin um 7 Uhr da, aber dann irgendwie doch nicht und dann ist die Freundin sauer und man denkt, ach du Scheiße, so ist es auch beim Stoppschild. Ihr dürft nicht denken, dass ihr stehen geblieben seid, ihr müsst stehen bleiben. Macht am besten Fuß auf die Bremse, zählt bis 3, 21, 22, 23 und dann geht es weiter. Alles klar?